Ich würde sagen, wir ölen dann schon mal die Stimme und fangen direkt ganz reibungslos an, indem wir diesen Rülpser von Moritz drin lassen und einfach das Ganze so jetzt quasi schon wieder beenden oder direkt reingehen in eine neue Folge vom Geek Freaks Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Mit dabei Hallo. Alex und Moritz, man hört sie schon. Servus. Ah, was genannt. Ja. Ja. ja. Und ja. haben wir Themen vorbereitet? Habt ihr Themen, Leute? Habt also gleich Themen gleich dabei? Themen. Ich habe eine Grafikkarte. Ne? Alle uh -huh. müssen mich jetzt hassen. Ja, mehr ich dann noch nach dem Input. Ja. Hast du den Input? Hast du den Intro? Oder? Intro oder okay. ist Input hier. Yeah, b -b -b ja, ja, ich habe sie ja heute nicht auf die Ohren gegeben. Die. Uh, uh, uh, ich musste es jetzt uh, uh, uh, ich habe einen gerade uh, uh. Einfach weil es äh, ein Ding der Unmöglichkeit war und ich habe es trotzdem geschafft in diesen Zeiten... Ne, in diesen Zeiten eine teure GPU zu kaufen. Ja, äh, eine 3090 ranzukriegen, jetzt waren alle sagen, was ist mit dir los, du böser Mensch. Was ist mit dir los, du böser Mensch? wie los, viel, viel du hast du dafür bezahlt? 2450 Flocken. Ui, das gezahlt. ist exakt Ui. 200 Euro weniger als bei Case King gerade die billige. Ja, ja, immerhin billiger, ne? <lacht> Weil Founders Edition, 30,90 Also, ja? an jeden, der eine 30,90 <lacht> braucht und denkt, er kann schneller rennen, als Alex, die Adresse steht in im der Impressum. <lacht> <lacht> ähm, ja, nachdem ich erst einmal durchgescammt wurde und mit Anzeige sich dann alles zum Glück geregelt hat. Mit Anzeige und einem schönen Text von mir. Ja, danke dir nochmal, Luke. Hat die mir ein bisschen Grafik geholfen. Die Karte ist doch zum Anzeigen da, oder? Ha, ha, ha, ha. da ist jemand wieder anders. User ja, in ja. your channel was kicked from the server. Using the Channel Timed Out. Falscher um, Client. Ja, ich ich glaube, der ist ein bisschen sauer. <lacht> nee, <lacht> das, war, das war mir nämlich wichtig, denn äh, ich muss das ankündigen, warum macht er das bah, in diesen Zeiten? Bah, bah, bah, bah. Also, unser kompletter, nicht nur unser Studio hat sich ja geändert, ne? Wir sind ja jetzt, der Podcast hat auch ewig gedauert, aber es hat sich nicht nur das Studio geändert, sondern auch die Aufnahmequalität. Und diese oder die nächste Woche wird es das erste Mal sein mit neuer Kamera, neuer Framerate, allem neu, ne? Wir graden ab. YouTube-Videos werden aber jetzt in 4K 60 hochgeladen, nativ. Mhm. Schön. Super sampled von 5K runter. Das heißt, ihr kriegt Top-Qualität in Top-Wiederholrate. Ohne irgendein Hochscaling, was auch immer. Alex, aber, aber wir haben doch schon von Dennis gelernt, 60 FPS ist lame. Alles unter 144 FPS kriegt nicht das Dennis-Approval-Siegel. Ja, YouTube spielt halt noch nichts schnelleres ab. Das kommt dann irgendwie mal. <lacht> Aber weißt du, welche Videoplattform schnelleres <lacht> <lacht> abspielt? Was? <lacht> xmirror.com oder wie deine ja, neue ja, Videoplattform ja. da heißt. Videos. Ja, ja, dem Moritz sein, sein weirder PS. Schuppen da. muss musste sich die andere Domain doch noch hole, <lacht> darauf umleiten, weil ich die promoted habe. Oh, das mache ich, kein Problem. Ah, was wollte ich, Kinder? Also, im Moment, für alle, die den Podcast hören, ihr bekommt jetzt 4K60 aufs Auge. Genau, Und ein Podcast, 4K60. Der wow. Wow. Ne, halt, ne, halt in den Videos. Und in Zukunft, die Technik ist nämlich schon da bekommt ihr 4K 60 mhm. HDR, falls ihr einen richtigen HDR-Monitor habt, nicht so ein 300-Nit-Ding. Und ihr bekommt, wenn ihr das dann möchtet, ne, das ist jetzt ne, für, für 4K 60 HDR 10-Bit. Hurra, damit auch yeah. die Leute, die am Handy gucken, richtig sauer auf dich sind, weil die Dinger dann die Breitness auf maximal drehen, wenn die HDR-Content abspielen sollen. Ne, die können das ja immer noch umstellen, weil YouTube ist gar nicht... Ja, nicht wirklich... Also wenn du ein äh. HDR-Video in der normalen YouTube-App oder auch in youtube Vans abspielst, dann wird die Helligkeit einfach manuell von der App direkt auf Maximum gedreht und du kannst sie nicht reduzieren, weil dann die Meldung kommt, von wegen wird von einer anderen App gesteuert. Ah, wie geil, dann kann ich ab jetzt sagen, genutzt. Genau, ähm. da kannst du jetzt, kannst du jetzt sagen, hier kommt die Sonne und machst mal den White-Mode an. Ist der extra äh, Akku-Drainer-Videos hoch. Genau. Ja, extra Akku-Drainer, ja. Naja, gut, dann ist aber ist es ist ein Mehrwert für den Zuschauer, ne? Sag ich jetzt mal. Datenvolumen macht nom nom nom. Es <lacht> sollte und den Leuten auf jeden Fall gefallen. Und ähm, ich schaue, dass ich hier natürlich immer für alle die beste Qualität rausfeuere. Genau deswegen brauchen wir eben eine 3090. Denn solche Videos, die, <lacht> die brauchen nicht nur ein bisschen Bandbreite und Leistung. Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr das ins System gegangen ist mit meiner 1080 Ti. Die wurde echt müde. Und gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit und Chance, noch bessere Livestreams jeden Freitag zu bekommen, denn das System läuft stabiler und wir droppen gar ja keine Frames mehr. Das heißt, jetzt haben wir so das optimale Setup, das ich jetzt Stück für Stück erweitern werde. Und mein PC, äh, mein in die Jahre gekommener 7.980 XE sagt, danke dir, Alex. Der, <lacht> <fitness -assist> <lacht> der kühlt direkt um 20 Grad hoch, <lacht> weil wird noch mehr gefordert, der Arme. Naja, das sagt einen, der ist wirklich dankbar, Das sagt heißt, sich, danke du Sadist, wenigstens bin ich jetzt nicht immer am Absturz und am Quälen, mhm. weil das hat das ganze System ja irgendwie auch instabil gemacht, wenn die GPU immer auf 100% läuft. Das heißt, jetzt toffelt der Livestream auch nicht mehr so durch die Gegend, weil er den jetzt einfach direkt auf dem Main-PC rendern lassen kann. Ja genau, genau, das ist mein Plan und das funktioniert auch mit den 24 GB RAM gut, auch unter Volllast OBS, mehrere Szenen, nicht über 75% Auslastung in 4K, vollem 4K mit Effekten und Latz. Ja, gut, die Streams haben wir ja sowieso jetzt, wenn es noch nicht mitbekommen habt, die Livestreams selber werden auf Full HD runtergeschraubt, damit wir die Echtzeitinteraktion haben, weil YouTube fügt da ja ansonsten enorme, zu viel hohe Delays rein. Richtig, aber selbst da solltet ihr den Mehrwert erkennen, weil 4K, Downs, also 5K, downsampled auf 4K, downsampled auf Full HD, sieht halt besser aus als natives Full HD. Und die ganzen VODs, die da geladen werden, die werden ja auch dann aus dem 4K-Master hochgeladen. Also genau. auch da gibt es Quality-Upscaling. Ja, also da kann sich, denke ich mal, absolut niemand beschweren. Das durch die das besser. bessere Qualität. Dann ja. sieht man den Schimmel in Moni's Wand noch viel besser. <lacht> genau. <lacht> Und Wobei was ich auch machen müsste werde. ich in 4K senden zu Alex? Nee, müsste er nicht, denn ich habe ja jetzt eine 3090. <lacht> was kann ich nutzen. Genau, und zwar in, in OBS gibt es jetzt das neue Feature, wer es nicht mitbekommen hat, ist gleich so eine der ersten Infosachen, dafür braucht ihr leider RTX. Es gibt das neue Feature als Plugin, dass ihr mit der Beschleunigung der Raytracing-Cores auf 4K upsamplen könnt, AI unterstützt. Das heißt, ich kann Quellen hochsamplen auf 4K, in echt nicht schlecht, ist nicht natürlich so gut wie komplett natives 4K, sieht aber viel besser aus wie Full HD. Und wenn ich das dann an Lukas wieder nach Full HD downsample, sieht es nochmal besser aus. Und wer von euch hier denkt, hä, Full HD zu 4K machen, wieder zu Full HD, der muss ich mal das Video anschauen von, ähm, wie heißt der Kerl nochmal, Philipp, der hat das Ganze mal getestet über die Sampling äh, hoch runter DLSS und selbst hochgesampelt und wieder runter Footage sieht schärfer, besser und einfach klarer aus, als wenn ihr das native Footage verwendet, weil da halt viel Algorithmen im Hintergrund mit werkeln, um nochmal Sachen ein bisschen besser rauszuarbeiten. Das Könnt sieht euch vielleicht dreimal knackiger aus. Ja, so in der Art. Ja. War das nicht Two-Clicks, Philipp? Nee, das war Free-Clicks, Free Philipp. Wirklich? Ja. Der hat es auf, auf dem c -Go ding und hat dann verglichen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. CSGO hat Moritz ja auch Erfahrung, während er Minecraft und GTA gleichzeitig spielt. <lacht> und da wundere ich mich, warum Premiere leckt. Nein, du hast recht, das ist Two-Clicks, Philipp. Übrigens ja. der gleiche Typ. One-Click, Two-Click, Three-Click ist der gleiche Typ, ne? Also nicht vergessen. Aber ja, da hat er drei Videos drüber gemacht. Hat halt drei Kanäle. Ja, er hat drei Videos über, auf Two-Clicks, Philipp, gemacht. Einfach mal reinziehen, ist sehr interessant. Er hat die Techniken auf den Prüfstand gestellt, obwohl es noch nicht DLSS2 ist, er hat nur das 1er getestet. In OBS ist eine gute Frage, welches ähm, zum einen Satz kommt. Ich meine, in dem Fall, das können wir ja gucken, vielleicht verlinken wir das ja sogar unten in den Show Notes. Müssen wir mal gucken, ob ja. Alex mir den Link nochmal irgendwo schickt oder so, dass ich das dann hier auch an der Stelle einlösen kann. noch ja. einmal schicken Übrigens, ja. welches Plugin pack das absolut beste, wenn ihr jemals streamt, installiert euch StreamFX. In StreamFX ist das Upsampling enthalten für Quellen. Das ist das Mega-Paket, das sitzt in der 0.11 draußen, viel stabiler. Und da ist es mit drin und es funktioniert Buddha. Aber ihr dürft rechnen, pro Quelle, die ihr absampelt, habt ihr 5% mehr GPU-Last. Ja, das geht doch. Ja. Kommt halt drauf ja. an, was für eine GPU du hast, wenn du mit so einer top ja. Monis Moniswand-GPU durch die Gegend läufst. Also auf der 3090 5%, ne? Wenn du jetzt mit einer 1080 ja, kommst. Ja, natürlich, natürlich. Und du brauchst, und du brauchst eine RTX-Karte. Also ihr GTX-Freunde da draußen habt verloren, AMD sowieso. Und auf einer 2060 würde ich es noch machen. Also ihr ja, braucht Ja, wir 20, können 80, ja noch tauschen, so. dann kriegst du halt einen Server-Rack von eine 30, 3090. Da habe ich auch kein Problem mit. <lacht> ja. Also als Content-Creator muss ich sagen, ich bin dankbar als dafür, dass ich das machen konnte. Es hat sich von der 1080Ti gelohnt, auch in Premiere und in After Effects, sogar in Photoshop. Von der anderen, von der Gaming-Perspektive her hat es nicht gelohnt. Ja, also gut. hast du deine Full-HD-Games plötzlich nicht mehr noch mehr FPS? Schönes Beispiel, Diablo 3. Ich spiele Diablo 3 mit äh, äh, ReFX. Wer das nicht kennt, das ist ein Shader-Paket, um es besser dastehen zu lassen. Ähm, und habe da meine eigenen Presets gemacht, wie ich das Spiel halt am schönsten und realistischsten finde. Da bin ich mit der 1080 Ti gefahren, in 4K, ungefähr bei 123 FPS durchgehend. Jetzt habe ich mit diesem gleichen Set auf volle Auflösung, bla bla, habe ich anstatt 123 FPS, 180 FPS, aber nur in den Peaks, ich falle runter bis auf 97. Das heißt, ich habe zwar, hab zwar mehr FPS mit der 3090, wie, wie zu erwarten war, 40-50% bis Prozent mehr FPS. Problem ist, jetzt in solchen Spielen, die DirectX 9, DirectX 11 nutzen, wie Diablo 3, sacken wir runter, haben wir Frame-Drops bis in die zweistelligen. Das hatte ich vorher nicht. Vorher war es stabil um die 123, jetzt dro droppen wir runter bis 97. Das heißt, auf der 3090 sind die Variabilitäten höher. Ich habe sie nicht undervolted, sie klockt sie aber auch nicht runter. Sie bleibt bei 1,9 Gigahertz. Wenn ich sie übertakte unter Vaku, werde ich das Ganze noch mal testen und schauen, wie stabil es dann bleibt. Aber bis jetzt bin ich enttäuscht von der Treiberimplementierung für ältere Games. Aber das liegt halt wieder an der tollen Abwärtskompatibilität. Wenn du genau. alte Spiele spielen willst, dann ja. Kauf dir ja, doch eine alte Grafikkarte dafür. Es enttäuscht <lacht> mich halt trotzdem, weil sagen wir mal, ich will jetzt, äh, wie ich es jetzt eben hatte Diablo spielen und sagen wir mal, ich hätte, ein, wie auf dem Laptop da hinten, einen 144 Hertz Monitor. Marc, pass auf, ich krieg die 144 nicht zusammen, hol mir eine 3090, um dann halt glatte, smooth Framerates für solche Spiele zu haben. Und dann passiert das. das und enttäuscht dir das nicht viel? Das ist doch für den Preis eine Enttäuschung, oder? sehe ich das falsch. Also für über 2.000 Euro auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was gerade die hochkorrigierte MSRP momentan wieder ist, aber die ist auch immer noch. Hm. Ja gut, du kaufst es aber, du kaufst dir aber auch keine 3090, um in Diablo 2, äh, 3... Um die App nur zwei, drei mehr FPS mehr zu kriegen. Nee. Ist richtig, aber das sollte bei dieser Preisklasse mit drin sein, das meine ich. Ja gut, du musst bedenken, DirectX 9 hat halt jetzt auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ist Sehr egal, es nur ein Treiberfehl. Der Layer kommt im, äh, auf die RTX halt wahrscheinlich einfach nicht so gut. Ja und das ist das Problem, Es ist nur ein Treiberproblem. Die Hardware kann das und die Software zieht mal wieder nicht nach. Danke Nvidia für euren Bullshit. Ja, aber das wird eine ganze Weile dauern, bis die sich mal darum kümmern, wenn sie irgendwelche Bugs in die alte Software gepatcht haben, dass sie die beheben. Ja, ich weiß, und das ist blöd. Die konzentrieren sich immer auf die falschen Sachen. Immer Realitätsfahren. Machen sie Mining-Karten, die keiner kaufen will und so weiter. Also, ja, war ja nur das mal so ein, viel so, besser, so ein dann Können die Leute ihre Mining-2060-Relaunches kaufen <lacht> und dann bleiben mehr 30 er serien für uns übrig, die was Produktives damit machen würden? genau das machen wir. Na, aber auf lange Sicht halt leider auch nicht. Ne? Das zieht sich ja noch ewig, deswegen habe ich nicht gewartet auf die 40er-Serie. Weil erstens wirst du die 40er-Serie so nicht kriegen können, zweitens werden die Preise ja noch mal höher sein, als die der 30er-Serie jetzt als schon sind. Also du wirst nichts hier kriegen. Ende mal. Ah, okay. Das, was Intel mal gemacht hat mit diesen komplett Software-GPUs. Oh, äh, sowas mit aktueller Hardware mal wieder. Könnte hm. auch ganz interessant sein. Nur Software-GPUs, naja. Also übrigens. Also... Es kostet sich zwar eine Menge Leistung, aber es könnte sehr interessant sein und Optimierungspotenzial hast du da eine Menge. Ja gut, klar, Aufmacht, ich meine vielleicht, was ich ja auch ein bisschen hoffe, dass jetzt nicht einfach nur noch alle Game Designer sonst auch sagen, ja, die Leute müssen sich halt dann stärkere PCs zusammenschmeißen, sondern mal wieder so ein bisschen in die Schiene gehen, von wegen, hm, ja, auch mal für nicht so potente Hardware optimiert. Deswegen, ähm, Spiele, die auf Konsolen laufen, für Konsolen und PCs. Die am besten sind, weil mit so vielen Overheads und Compatibility-Layern ausgestattet wurden, dass sie noch beschissener laufen? Nee, da geht da es eher darum, ähm, wenn es auf der Konsole gut läuft, dann muss es für PC optimiert sein. Und PC ist immer, egal in welcher Hardware, äh, in welcher Konsolengeneration, der schwächste, die schwächste Konsole quasi. Ja. Äh, du meinst umgekehrt, die Konsole ist der schlechteste PC? Äh, nee, äh, nein, weil. PC, Hast du so eine weite Range von Leistung? Meistens wird äh, muss für den PC neu optimiert werden. Kann sein, ja. Ja, das liegt aber, aber halt immer, immer so ein... an den ganzen Compatibility-Layern. Alex, hör auf, okay, den Chat zu schmeißen. Das hört man im Audio, okay, ah. wenn es gut gemacht ist. Manche sagen auch einfach hier: PC braucht mehr Leistung. Das stimmt. Ich das, ist das mit, hat schon gemeint. Leider, weil... Was gehört? Der Lukas hat ja gemeint, ich soll aufhören, Links in den Chat zu schmeißen. Ich schmeiße aber noch einen Link in den Chat und das ist eine schöne Überleitung. Denn deswegen habe ich überhaupt erst das Ganze erwähnt mit der Grafikkarte und den Grafikkarten. Also jetzt nachfolgend zu meinem Thema, denn heute unter anderem ging ein Video verrückt durch alle Medien, und zwar die Fantasy One. Habt ihr davon mit, was mitbekommen gehört? Heute? nicht. Nee. Gehört, ja, aber anschauen nicht. F die Fantasy One ist eine der ersten China-Competitor-Grafikkarten. Die wurde jetzt zum ersten Mal gezeigt, äh, indem sie Benchmarks als Video laufen gelassen hat. Ähm, interessant, soll bei 10 Teraflop liegen, so ungefähr bei einer 1660. Ne? Man weiß jetzt nicht, was die anderen Modelle können, aber so soll es ungefähr liegen. Da wurden jetzt Videos gezeigt, die abgefilmt wurden von Messen. Von InnoSilicon, heißt die Firma. Bin ich gespannt. Jetzt haben wir nämlich quasi vier Teilnehmer auf dem GPU-Markt, um Nvidia und AMD ans Bein zu pissen. Wir haben InnoSilicon und Intel zusätzlich. Und beide haben funktionierende Prototypen gezeigt, die bald Masse oder, oder Massenmarkt erreichen. Beide sind aber noch auf dem Niveau der, der 10er-Serie. Also ja, ist das ja, 16er-Serie? steht Serie. in deinem Ding, aber ja gut. Jetzt ja. versucht, an die 20er-Serie ranzukommen? Zwar ja, nicht, noch nicht. nicht so ein großer Competitor, aber... Ähm, zumindest mit riesigem Absatz. Hm. Apple. Ja, aber wir reden jetzt nicht vom M 1 oder Apple, weil das ja, aber ist sind wir mal ganz aber ehrlich. Leistungstechnisch könnte es auch ganz interessant sein, weil es ist trotzdem Konkurrenz, weil ein Video, hm. ein Video Creator. Ja. Jetzt hier, was weiß ich, Casey Neistert Style. Ja, weißt du was der macht? Der kann der, sich im gleichen Zug einfach sein Handy nehmen mit dem Snapdragon 8555. Plus oder mit dem neuesten 8888 Plus, wie im äh, Gaming-Handy, steckt das Ding an, an seinen Dock an und schneidet vom Handy, weil da hast du nämlich eine bessere Performance als mit dem M1, mit dem 888 Plus. Ganz ehrlich, es ist mal wieder so, auch wenn die noch nicht von der Leistung her so hoch sind, immer Baby-Steps für die ganzen neuen Competitor, ja. dass die natürlich noch nicht direkt mit ja, dem hoch preisigsten, modernsten Viechern gerade konkurrenzfähig sind, Völlig ist ja, ja auch klar. hoffentlich in Treiberregionen und Optimierungsregionen klar. Aber du musst mal überlegen, wie gefährlich das ist. Das sind die ersten Produkte von InnoSilicon und Intel. Ne? Intel ja. mit DG1 und InnoSilicon mit Fantasy One. Das sind die ersten Produkte. Und die sind jetzt schon so schnell wie 10er-Serie, die 7 800 Euro kostet im Moment ja, auf dem Markt. ganz ehrlich. Wenn die, wenn die einsteigen mit 300, 200 Euro für die Dinger, 300, sagen wir, 300, 350. Es ist günstiger als der Rest und wird aufgekauft und dann geht die Party aber los. Ganz ehrlich, ehrlich, Schuh anziehen und Nvidia auch mal einen Arsch treten, so wie mhm. AMD das mit Intel getan hat. Also ich meine, klar, AMD macht zwar eigentlich auch GPUs, aber die kommen ja immer noch. Noch eine Full HD GPU, noch eine Full HD GPU, noch eine Full HD GPU, noch Full -HD -GPU ja. und noch eine Full HD GPU. Und ja, die hier ist auch wieder nur für Full HD, obwohl sie Topmodell ist von uns. Ich geh, Ja, ich, ich gehe sogar so weit zu sagen, die InnoSilicon, ne? ich meine, die soll mir der 1660 mithalten, sag mhm. ich nein, die ist was für Streamer, weißt du, und, und, und für Low-Budget-Gamer, die hat nämlich 16 GB GDDR6X, wie die 3090, alter, zwar nur auf 128-Bit-Interface, aber wenn du überlegst, dass die 304 GB die Sekunde schaufeln kann im Speicher, ohne Overclocking, ja. Das, ja, das, ist, kommt was für, ja das ist was für Streamer und Premiere-Nutzer oder vielleicht After Effects nutzer Low-Budget, ne, die nicht viel haben, die damit anfangen, das könnte eine Nische bedienen. Mhm. Ja, es kommt ja auch nicht unbedingt auf die Bitrate an von dem Interface, es kommt ja auch auf die Bandbreite an, die mhm. du damit schaffst. Er ist sehr spät, ja. Ja, aber stimmt, riesen Video files Widerschnitt. Ja, voll, oder, oder Low-Code-Transcoding, wenn du jetzt anfängst als Filmmaker oder irgendwas. Oder Mining, wenn du wieder größere Blocks aus der Blockchain in deinen Speicher laden musst. Ich denke, ja, bis die Fantasy One auf dem Markt ist, werden die ganzen Ethereum und so weiter auf Proof of Stake umgestellt. Äh, sind wir ehrlich, es wird und es wird hundertprozentig genug Währungen geben, die noch auf Proof of Work weiterarbeiten werden. Kommt, aber dann Und? kaufen weniger Normalo, die jetzt sagen, sie steigen jetzt ein. Also ein bisschen ja, weniger wird's. Aber halt auch nur, ich meine, Ether ist halt auch nur eine von vielen. Und selbst wenn du dann anfängst, irgendwelche anderen Dinger auf anderen. Ja, ich ist, ist ein Beispiel. Ne? Also es wird ja. vielleicht möglich sein, vielleicht in, in vier, fünf Jahren haben wir alle Innocenten. Wer weiß es. Bitte? Ich würde mich freuen. Einfach genau, dann noch. kannst du die 3090 direkt wieder für einen Gebrauchtpreis für 200 Euro auf eBay Kleinanzeigen verkloppen. Ja. <lacht> Nee, natürlich würde ich das Ding behalten. also weil Genau, alleine als Museumsstück. Für diese Grafikkarte habe ich 2022 viel zu viel Geld bezahlt. Du, ja, ich habe noch Museum, ich habe sogar eine ATI Rage noch hier. Mhm. Aber also da muss er dann auch wirklich, um die an die Wand zu schrauben, eine Schraube durchdrehen durch die Platine, damit die auch keiner mehr je wieder verwenden kann. Nee, ich glaube, irgendwann verklopfe ich sie, wenn sie weil die Dinger werden ja auch seltener. Also ja. irgendwann wird es ein Sammlerstück sein, eine ATI Rage, wenn sie funktioniert. Ah, ja, klar, die auch, oh, aber ich meine jetzt die 3090 gerade, wenn du die dann irgendwann ja. ins Museum hängst, in deinen grabenwand <lacht> wand Wanddingste In die Kiste. <lacht> ja. ja, fand ich, finde ich jetzt schon cool. Also, dass sich da endlich mal was tut, hat ja lang genug gedauert, ne? Alle zeigen ja immer noch apokalyptische Bilder. Ja, also mich überrascht es ja, wie du plötzlich so viel Budget an die Seite gekriegt hast dafür. Ja, es ist ganz einfach. Ich ja. habe nicht über hier oder jetzt, sondern ich hatte extra noch mein Geburtstagsgeld aufgespart und das Weihnachtsgeld. Und alles, was ich irgendwie zusammenkratzen konnte, habe ich mir immer wegen zur Seite gelegt. Hier mal 10er, hier mal 20er. Ne? Und ja, das habe ich jetzt über einen längeren Zeitraum gemacht. Sagen wir mal so ein halbes, dreiviertel Jahr. Neben der Renovierung halt immer mal, wenn was Kleingeld übrig <lacht> war und so weiter, dann Wie würde ich sparen. Wie sparen funktioniert, weiß ich auch. Ja, ja. Und das muss ich mal erklären. Auch. Und das habe ich halt für mich so konstant <lacht> durchgezogen dass ich es geschafft habe, wenigstens die 1,7 gar zusammen zu kratzen mit Hängen und Würgen. Dann waren die zwar weg, aber jetzt, wo Paypal quasi die zurückrückt von den Skalper und Anzeigen und Dings. Ja, und ich habe hab einen Bekannten, der hat gesagt, pass auf, ich habe jetzt eine gerade gekauft, äh, aber ich opfere sie dir, weil du brauchst sie dringender und gibst mal die Kohle, wenn Paypal zurück und so weiter. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir so, und dann hat er es mir übergeben, kriegt er halt von mir, sobald Paypal das Geld äh, an mich gewuchtet hat, kriegt es halt er und gut ist ja, oh. dann. aber ja, da Paypal das zurückwuchten kann, ist ja nach dem Klopper, den ich dir da geschickt hatte, ziemlich klar gewesen. Selbst wenn, dann hättest du das Geld ja, was hatten wir gesagt, ja. irgendwann Mitte Januar mit, oder so, hättest du es dir zurückgeholt. Aber es ist unfair von Paypal, dass du überhaupt sowas... Äh ja, dass ja. man halt überhaupt erst sich mit so was auskennen muss und dann mit solchen Kloppern hinkommen kann ja, und wie die dich auch verschaukeln wollten, von wegen mit hier, ja, das können wir nicht bearbeiten, hier, ruf uns lieber an, damit du keine richtigen schriftlichen Beweise hast und so. Das ist halt ja, spannend. halt lauter so, so sketchy fuck. Und man, man darf eine Sache nicht vergessen: Paper mit dem Käuferschutz hat so nachgelassen. Ich bin durch die Hände von vier Service-Mitarbeitern gegangen mhm. und dann haben sie meinen Fall geschlossen. Zweimal. Und ich musste immer wieder mit dem Kundensupport und Chat aufwarten, dann sogar mit Akten der Polizei, dass sie den Fall wieder neu aufrollen. Und ich musste das aktiv machen. Wer das nicht weiß und denkt einfach, oh, jetzt wurde ich abgewiesen und gibt auf. Mhm. Der hat ja komplett mhm. keine Chance mehr mittlerweile. Aber genau das in dem Fall würde ich ja sagen... Aber genau, in dem Fall würde ich ja auch sagen, dann ja, ich habe euch die Frist gesetzt, ab da, wenn ihr da bis dahin nicht gearbeitet habt und mal irgendwo eure Klamotten beisammen geholt habt, hole ich mir das Geld per SEPA-Lastschrift einfach wieder zurück. Ach, ja. Dann storniere ich. An alle, übrigens die hoffen, dass sie Gerechtigkeit bekommen. Mhm. Ich habe mit Polizisten geredet. Und interessant ist, dass diese Anzeigen, natürlich, wenn, wenn, wegwerf, Handy und so weiter, du kannst Sind eigentlich, du könntest eigentlich nur über die IP gehen. Und da gibt es nämlich was ganz Wichtiges, das ihr wissen müsst. Wenn ihr Betrugsfälle habt bei Amazon, Ebay oder anderen Plattformen, Ebay-Kleinanzeigen könnt ihr theoretisch unter Umständen Glück haben. Ja, ganz selber. aber. aber das Paypal, Paypal, habt ihr Glück, Paypal arbeitet mit der Polizei aus Kulanz oft zusammen, aber Amazon, Ebay und Ebay Kleinanzeigen zeigen der bayerischen Polizei ein, fick dich. Ihr kriegt keine IP von uns. Und ab da geht nämlich der Spaß los. Der ja, selbst wenn, dann Otto, kommt da irgendwo eine VPN aus subbulgarischen... Südlandinseln oder so. Ja, das ist oder trotzdem wo, egal, weil immer. da muss ja echtes Konto hinterlegt sein. Also die müssen die echten nee. Kontendaten, irgendwas müssten sie her ah. Aber interessant ist auch, Amazon macht das nicht. Oton vom Polizisten. Ne? o -Ton. habt ihr jetzt, äh, ihr zum Glück wisst ihr ja nicht von wem oder wie, aber Oton war. Naja, kommst da hin, die sagen, was will denn die bayerische Polizei? Was wollen die von uns? Was sind die denn? Na ja, gut, die müssen es erstmal so nicht rausgeben. da. Die müssen gar nichts. Da musst du Die sagen, Das wollen wir nicht, ja, du müsstest, wir nicht rausgeben. Du müsstest so hohe Gerichtsinstanz haben und das kann die Polizei nur machen, wenn Gefahr im Verzug ist. Und das ist er natürlich nicht. Du das kannst Anzeige ah, stellen kannst und auch das Als Polizei keine Chance, eine Landespolizei, keine Chance. Das hat er mir genauso gesagt, die sind machtlos, die sind wie Spielzeugunde. Mhm. Und wenn ich Kriminalermittler wäre und möchte meinen Job tun, der hat wirklich in meinem Fall Tag und Nacht ermittelt und hat das Paket auch noch aufgetrieben und lauter so Zeug, der hat sich echt Mühe gegeben. Und wenn du da Kriminalermittler bist, die werden ja die Hände gebunden, bevor du was tun kannst. Wie deprimierend ist das? Macht also schon keinen Spaß, auf jeden Fall. Und also du kriegst da nicht mal das Werkzeug an die Hand, um was tun zu können. Vor allen Dingen, ich meine, selbst wenn du die ganzen Kontaktdaten von den Leuten hast, dann sind so Leute so gedreist und behaupten einfach irgendwie, die hätten irgendwas komplett anders geschickt und das würde so nicht stimmen und so weiter. Und sagen dir dann, ja, aber wenn du irgendwie noch mehr machst, dann verklagen wir dich. <lacht> Können wir auch noch was loslassen hier von wegen Amazon. Den habe ich jetzt auch damit gedroht, dass ich ansonsten mein Geld einfach storniere. Lächerlich, ist einfach lächerlich. Also heutzutage natürlich nicht machen, auch PCGH, unsere Kollegen haben natürlich auch gesagt, bitte nicht kaufen. Jeder hat gesagt, im Moment bitte nicht kaufen, außer ihr braucht unbedingt so etwas. Würde ich an jeden da draußen genauso weiterleiten. Bitte kauft euch nichts, wenn ihr es nicht braucht, außer was es abgeraucht oder ihr habt wirklich Content Creation oder wie wir eben hier diesen interessanten Quality level ab. ne? Mhm. Macht's nett. Es ist einfach die Hölle und ich weiß, wie deprimiert ihr seid und ihr seid nicht allein. Also nicht wütend sein auf uns, ihr seid nicht allein. Wir fühlen alle mit euch. Die ganze Welt fühlt mit. Ich habe ja auch so gefühlt, bis ich Glück hatte. Es ist lächerlich. Und es geht aber jetzt ja nicht nur um die Grafikkarten, sondern um alles andere auch. Und das ist meine Überleitung zum zweiten Thema. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Jeder fragt ja immer, wie viel Stromkosten habe ich. Zu viel. Ähm, das erfahrt ihr auf der GF-Community.de mm -hmm. Aber es ist ja jetzt schon wieder der sechste, also jetzt heute, Punkt heute, ist der sechste Energiebetreiber in Deutschland insolvent. Und, okay. und ab jetzt wird es richtig sexy deswegen, denn die ganzen Unternehmen, die bei den Kunden waren, werden zum ersten ersten gekündigt. Das heißt aber auch sehr viele Unternehmen, ungefähr 30% Prozent der Unternehmen in Deutschland, haben jetzt gerade ein richtiges Problem, denn sie haben keinen Stromanbieter mehr. Und es ist nicht so wie bei Privatkunden, dass man automatisch in die Grundversorgung fällt, das fällt bei Unternehmen weg. Das heißt, die haben keinen Stromanbieter und sie bekommen keine Rabatte oder Preise, denn die werden ihnen nicht vermittelt. Ab diesem Punkt wird damit gerechnet, dass bis zu dreistellige Anzahl an Betrieben dieses Jahr insolvent geht und zahlungsunfähig wird, weil sie keinen Strom zu den passenden Konditionen bekommen und nicht umlegen können. So sind wir ganz ehrlich, wenn du dir guckst von wegen, was Großabnehmer dafür lasten zahlen müssen, was sie dort erstmal wieder an Peaks ja. hochsetzen, weil die werden ja auch zum Ersten jeweils resettet, von wegen, was dann die Netzlastspitze da beträgt ja. und das sind, ich meine, also das ist eine Zahl von vor acht Jahren ungefähr, wo ich mal so eine Zahl gekriegt hatte, da waren es irgendwie 32.000 oder so pro Megawatt, die man da erstmal prinzipiell mm -hmm. schon mal abdrücken musste, die man angeknackst hat. Das sind EEG-Umlagen, -E alles mögliche. Das keine EEG-Umlagen. Das sind einfach erstmal prinzipiell allein die Kosten für die, dass du deine Lastspritze hochlegst Ach von so, dem, was du aus dem Netz so. ziehst. Ach Und so, allein okay. dafür, dass du diese eine Last einmal wirklich aus dem Netz entnommen hast, damit dir das bereitgestellt wird, die du dafür erstmal schon mal prinzipiell abdrückst zu allem möglichen Kram noch. Lächerlich, geil. Naja, aber pass auf, jetzt, jetzt haben wir das Ding, dass viele Unternehmen, nicht nur Stahlindustrie, Chipindustrie, alles in Deutschland, da wird es knusprig, weil sie keinen Strom haben, es nicht zahlen können und vielleicht Insolvenz gehen mit Aufkäufen, also da wird es im Bereich schon mal eng. Jetzt kommt ja das nächste, was eng wird, genau aus diesem Grund, weil sie das EU-weit, also wirklich ohne Scheiß, EU-weit haben sie das geahnt, dass das kommt, haben nichts getan, und jetzt kommt ihre Allround-Lösung. Habe ich heute in den Nachrichten gelesen? Wir machen einfach eine Strompreisbremse. Das wäre noch, wär noch verträglich. Die EU Quart, als Die, die, e die EU-Preiskommission, weißt du, weißt, du weißt, was sie gesagt haben? Nein, nein, nein, warte. Wenn wir jetzt einfach die Stromanbieter, holdet, also wenn wir die Stromanbieter jetzt einfach verpflichten, ihr müsst den Strom jetzt einfach an, egal wen, für 28 Cent die Kilowattstunde oder so verkaufen. Was meinst du, wie viele pleite gehen, weil die das nicht einkaufen können? Aber ich ja, kann mir vorstellen, dass die Politik sagt, ja, das ist eine ideale Lösung. Weißt du, das wäre die bessere Lösung, Lösung als die, die sie gefunden haben. Mhm. Auch die, die, die sie gefunden haben, ist, die EU-Kommission hat jetzt in, eingeleitet, dass Gas und Atomstrom als grün bezeichnet werden. Das ist jetzt grüner Strom. Ja, und ist mir doch egal. Ja. Ich meine, Atomstrom ist CO2-neutral. Und aber Gas tun. ist kein grüner Strom. Geh ich Strom. Mit, aber Gas, Gas ist ja. kein grüner Strom und Gas damit verbrennen machen Sie ist alles ist kaputt. Alex, das ist ein grüner Strom. Es waren ja mal Pflanzen und die haben Sonnenenergie oh. getankt. Die Kohle war auch mal Pflanzeöl auch. Ja, weißt das du, können weißt wir du? ja auch bald umlabeln. Oh. Die Spaß dabei, eure verdammten Klimaziele <lacht> nicht zu erreichen ja. und dass wir alle hops gehen werden, weil ihr b hinderten Menschen da draußen. Alex, Sag, aber wie wollen Gas wir das ansonsten grün. erreichen, dass wir 100% Ökostrom haben? Ich meine, wir nutzen halt Gaskraftwerke einfach, um Strom auszupuffern, von wegen, was wir mal irgendwo als Defizit haben, weil Gaskraftwerke kannst du am schnellsten hochfahren. Das wie wollen einfach wie, wie, wie, wie Deswegen wir auf 100% Grün auch neue. Ja, lasst einfach die Leute ihre Balkonkraftwerke machen bestraft sie nicht dafür, dass sie es machen, weil es dem Straßenbild nicht zuträglich ist. Lasst die Leute ihre eigenen Stromquellen montieren, so wie es erlaubt ist. Überall in Europa, nur in Deutschland gibt es zu viele Normen, vor allem was schuko angeht, die definitiv erlaubt sind. Aber, darüber wollen wir jetzt nicht uns aufregen. Wir regen uns darauf an, dass sie völlig am falschen Arsch und Ende anpacken. Denn Strom weit weg vom Haus zu produzieren, hat viel mehr Verlust, als es am Haus zu produzieren. Das ja, aber heißt, es wäre doppelt grüner. Aber das gibt doch nicht so viel globale Erwärmung, wenn wir da alles in Widerstände reinhauen quasi mit den schönen langen Kabeln, die das genau. Ganze erwärmen. das, das wollen ist, das wir ist doch... ja, wir wollen den Planeten ja retten. Ja, aber wir wollen doch auch im Winter nicht frieren, wir wollen keinen Schnee, wir wollen kein schlecht Wetter, wir wollen einfach nur warm und sonnig und am besten 38 Grad im, im Schatten oder so, nachts. Was wir wollen, ist nicht was wir brauchen. Du, uh, Holland muss untergehen, dann haben wir oh. hier direkt den Strand vor der Haustür. Das ist doch, was, das wollen wir doch. Was. Äh, aber äh, äh, <lacht> oh. ja. ah, ah, ah, es ist schon, ist schon logisch, warum ich da das Spein krieg, oder? Ja. Das kriegt man bei so vielem, aber ich meine, wir legen einfach einen Ziegelstein aufs Gaspedal, lassen das Auto Richtung Wand fahren und steigen einfach vorher aus und was dann passiert, ist uns egal. Ja, ja, das machen sie. Genau das machen sie halt, ne? Und es regt mich so auf, weil jeder Mensch mit Menschenverstand... Gut, Aber am Menschenmenschenvorstand sollte ja, ja auch kein Meiner sein. Aber das, Set Problem halt, ich mein, das, unser, das Problem ist halt ja, und ich meine, das kann unsere Politik ja auch noch zeigen, dass das vielleicht nicht unbedingt so sein muss jetzt mit den ganzen neuen Zusammenordnungen da. Und auch, mm. don't judge anything, aber es hat sich ja mal nun jetzt grundsätzlich was verändert. Vielleicht denken die ja mal ausnahmsweise nicht nur für eine Legislaturperiode. <lacht> vielleicht Entschuldigung. Die, Entschuldigung. die Chance besteht noch, dass man das vielleicht zeigen könnte. Ja, hm. Hm. Ja, die Chance zumindest. Wir wollen mal positiv eingestellt bleiben. Ich Hat nur leider so bisher zu gut funktioniert. Ja. Ich kann es ich euch nicht sagen, weißt du, es, ist, es ist zu komplex, diese ganze Thematik. Einfach zu komplex. Das Einzige, was da helfen würde, ist Letiton-Puddle. Ach, weißt du was, wir scammen einfach jetzt Leute auf eBay kleiner zeigen, indem wir Fotos von deiner 3090 verkaufen oder so. Boah, wow, wir könnten Politiker scammen. Grüner Strom, hier <lacht> Entschuldigung. Wir verkaufen günst einmal Günstiger Grünstrom. Kohlestrom ist grün. Ich habe ein grünes Kabel genommen. Oh, warte, wir könnten die Politiker noch besser scammen. Wir verkaufen fake Impf Nein. Wir ja, verkaufen einfach Fake-Werbung und so weiter. fake ja, ja, Kochsalzlösung gibt's doch schon, alter Hut. Mm. Oh, das geht aber ziemlich gut. Ja. Okay. Diese, diese, ja. Also sagen wir mal so, hätte ich vor... Zweieinhalb Jahren gedacht, wohin die Intelligenz der Menschen rudert oder wie sich der pure Wahnsinn entblättert, also so schichtweise. Hätt's ja nichts anderes gemacht. Nein, ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte gedacht, echt, du verarschst mich, oder das ist ein Film von Seth Rogen. Ohne Witz. Weißt du, du, du musst einfach nur die Realität so abgefuckt Hättest kriegen, dass du die Filme nicht mehr brauchst. Wer hat eigentlich entschieden, die Realität zu canceln? Hm, Twitter. Ich weiß nicht, Fox News... Nee, die Zähne, das sind doch keine Menschen, das sind Echsen. Ah, Echsenmenschen. Nee, sie behaupten, jeder sei, Echsen. sei Echsen. Nein, du weißt doch, eigentlich ist die Welt Nur keine Scheibe, die dass andere Echsen sind. Die Welt ist Echsen eigentlich hohl und Echsen. es leben Echsenmenschen da drin. Ja. Oh Mann. Und ist woher ist die Quelle habe ich auf Netflix gesehen? Habe ich okay. in dem Internet gelesen. Wie war in das Twitter? Twitter, warte mal, warte mal. Wie war das, Netflix ey? ist doch keine Bild oder sowas. Das ist ja eine seriöse Quelle. Kann ja nicht jeder editieren. Aber ah, die oder Farbe so. ist jetzt nicht so unterschiedlich. Die haben es von ah. Twitter und der hat es von Gott. Ah. Ja. Was ist nicht, ein Zitat von Drechem? Ja. Keine okay. Ahnung. Sehr gut. Ja, deswegen. Du weißt M doch, wenn E gleich MNM, dann E gleich MNM, nicht wahr, ja, Alex? M ja, ja. Geschnitten B. Um, so, ich sag mal, das ist doch jetzt schon mal ein cooler Podcast-Einstieg wieder gewesen. Wir haben cool, doch ne? erst 33 Minuten, Alex. Wir waren jetzt doch immer bei einer Mensch. halben Stunde bis 30 Nee, wir Stunde. waren immer bei 45 Minuten. Echt? Was ja. habt ihr denn da noch? Habt ihr noch ein Thema? Okay. Wusstet ihr das jeden Freitag um 22 Uhr Livestream? Was? Ach, das ist doch jetzt <lacht> nicht mehr so lange gewesen mit dem Freitag 22 Uhr. Ich meine, an ja, Silvester das auch ist der das der aus der der ausgefallen, an Weihnachten ist das ausgefallen, ja, nicht davor hat es stattgefunden. stattgefunden. Ja. Was, was hat stattgefunden? Ja, davor hat der Livestream mal stattgefunden und davor ist er wieder ganz länger ausgefallen. Und Moritz hat trotzdem. Yes. Alex Moritz hat trotzdem veröffentlicht, dass wir 50 Livestreams gemacht haben. Wir haben mehr gemacht, ne? Ja, naja, wir haben sein. 50 Livestreams in diesem Jahr gemacht, beziehungsweise im letzten Jahr. Genau, stimmt. Ja. Hm. ja. ja mehr. Ja. <lacht> Wenn du wirklich alle Startversuche und Fehlstarts zählen ja, genau. willst. Macht er ja, macht er genau. ja. genau, das ist statistisch. Und, und YouTube ja. und Twitch einzeln. Nee, nee, das ist nee, nicht, ja, aber. Doch, jede, YouTube hat gebroadcastet, ein das mit einer startet und Twitch hat gebroadcastet. Das sind schon mal zwei Livestreams. Stimmt. Und, und selfmadevideos.de so... hat auch noch was gearchivt. Nee, nee, noch nicht. Warum so hat gearchift? das denn RTMP? Äh, tatsächlich hat es es schon, aber das. Ja, warum habe ich noch keine Zugänge dafür? Das hm. klären wir mal anders. Ähm, hm. Ja, hm. prinzipiell, YouTube hat so pro Stream drei, vier Livestreams announced. <lacht> ja. Aber ich glaube, das hat andere Gründe. Ja gut, ja. aber ich meine, das haben wir ja jetzt so ziemlich mittlerweile gefixt. Auch also ich glaube... Sparten. Ja, aber ich glaube, einer der Streams ist mittlerweile nur noch, äh, den wir gemacht hatten, abgehackt gewesen, weil da OBS gecrasht ist. Aber ansonsten... Hm. Hm. ...haben wir halt nur noch eine kleine Interruption und Alex baut ja noch ein paar Sachen dafür, nicht wahr, Alex? Ja, was ich noch alles bauen muss, also... Ja, du das hast ja jetzt eine sexy. 3090, da erwarte ich dann mal Ergebnisse. Wird schon kommen, aber halt erst wieder, wenn jetzt alles anläuft. Kind kommt wieder langsam in die Kita, Frau ist noch eine Woche daheim, dann Urlaub und dann Meter für Meter. Ich arbeite gerade an einem extrem aufwendigen Video. Alex, hast du schon mal überlegt, einfach deinem Kind schon so direkt jetzt anzufangen, Videoschnitt beizubringen, so sodass ich das, wenn es dann irgendwann Ding mal ist? zehn Jahre alt ist, schon direkt der übelste Pro ist, seine eigene 30,90 benötigt und dann dir einfach einen Cutter ersetzt, ohne wann dass du einen teuren Cutter bezahlen musst, damit wann du dem Kind seine 30,90 ja, zahlen kannst? Ne? Aber vorhin nach dem Abendessen hat meine Frau angefangen, ein bisschen Ukulele zu spielen, dann hat er gesagt, Mama, nicht Ukulele? Hat sie festgehalten? Gitarre. Da musste der Papa runtergehen, musste die Gitarre holen, dann hat er sich zu mir auf den Schoß gesetzt und hat angefangen an den Seiten zu spielen. Ich meine, das Kind ist zwei, es war so niedlich. Und dann hat er, <lacht> und dann hat er versucht, das so zu, so zu singen. Ne? Das hat sein eigenes Lied erfunden. Ich bin geschmolzen. Ich bin, ich bin einfach nur weggeschmolzen. Das war so niedlich. Also, ja, bestimmt irgendwann. Vorhin war er auch hier am PC gesessen, weil er hat mich quasi mhm. von, von einer kurzen Arbeitssession war er, war er. Mit der Mama auf dem Spielplatz und dann ist er hergekommen. Hallo, Papa. Und hat er sich zu mir gesetzt, hat die Maus in die Hand genommen, hat gleich wild rumgeklickt. Also in fünf Jahren <lacht> mit Alex. Alex Zack, Sagen, Kanal gelöscht ist live. Ja, das war halt <lacht> so geil. Und meine Frau steht links neben mir, mein Sohn sitzt bei mir auf dem Schoß und geht mit der Maus wild über den ganzen Bildschirm und sucht alle Knöpfe, ne? Ja. Und ich so, das kommt schon, du musst noch langsam. Nein! Alleine, Alexander alleine. Nein, ich, PC ich, ich, muss ich, ne? schneller. Und dann steht die Mama daneben und und das ist schon den Kopf schüttelt. Ne, ich, ich fang also <lacht> zu Alexander alleine. <lacht> Gott, war das süß. Ja, die Jugend von heute. Ich meine, ey, das Kind ist zwei Jahre alt und kann einfach, als wäre es nichts, obwohl es nie davor war, eine Maus bedienen. Ne? Also das ist wie die Generation heutzutage lernt. Die überholen uns alle. Ja. Also wirklich alle, also wir sehen, wir sehen Gut, sagen wir mal... zwei meinen. auch vor dem PC gesetzt. Echt jetzt? Hm, ja. Ich setze ihn diese, jetzt nicht... Also diese, ich, diese komische tokus da, da, äh, mit diesen... Mit oh, diesem Mann, bling, das, bling bling Nee, nee, nee, das waren so irgendwelche Lernspiele und so. Ha, äh, hatte, ich, hatte ich alles nicht, auch Vtech computer Also mit in der ah. fünften Klasse hatte ich das erste Mal wirklich meine Finger an am Computer. Du weißt doch, diese Vtech laptops die es damals schon gab, so wo du irgendwie du eine Tastatur nicht, hatte hattest... Ja, hatte ich, aber du, ich meine, ich war immer so enttäuscht, dass man an dieser Tastatur nichts machen konnte, weil es einfach keine Anwendungen mhm. gab, die diese Tastatur benutzt haben. <lacht> das fand ich immer so, ja, oder so einzelne Worttippspiele, so, da habe ich doch lieber an meinem richtigen Rechner gesessen und dann so wirklich angefangen Wenn zu tippen. Wenn man sowas hatte, aber ihr wart ja das schon eine andere ja, Generation. du Alex, ja, du, ich habe meinen ersten Rechner mit sechs Jahren gekriegt. Deshalb sage ich ja, ihr also, wart ja schon eine andere Generation ja, als ich. Genau, aber das war auch so lustig ohne Ende. Also ich weiß, dass das in der Schule ein mittelgroßes Drama ausgelöst hat unter den Lehrern, als ich das erzählt hatte. Glaube ich, glaube ich. Weil von wegen, äh, das Kind kann doch noch keinen Computer haben mehr. Und heute haben sie alle nicht alle nur einen äh, Computer. Heute haben die Erstklässler doch nicht nur einen Computer, die haben noch mindestens zu Hause ein Tablet und so iPad. weiter, iPad, ein iPhone in der Tasche. Genau, und das ist äh, Und fangen schon alle äh, in der zweiten Klasse oder so bald mit den Chromebooks anzudaddeln. Deshalb muss man mir das jetzt nachsehen. Ich finde, ich bin jetzt, ich bin. Du kannst dein Kind als Digital Native aufziehen. Das braucht schon mal direkt eine VR-Brille aufgesetzt. Da braucht keine Realität. Ja, nee, zu bin, ich bin was. die erste Grenze. Mein Jahrgang ist so die erste Grenze zum Native. Grenze, weil wir noch, weil wir noch jung waren. Wir waren noch frühe Teenager, vielleicht sogar noch, ne, weil schon so neun, zehn Jahre alt. Wir waren die ersten Digital Natives sozusagen. Ähm. Um, und ich tue mir natürlich schwerer wie ihr zwei. Ist mir oft aufgefallen, natürlich tue ich, ich, ich kann auch ein paar Sachen und so, aber ich bin trotzdem später eingestiegen in meinem Leben, mhm. in die technologischen Erfahrungen und natürlich auch früher, wo es viele Technologien noch gar nicht gab. Ich tue mir bei manchen Sachen härter, ich kann vielleicht äh, andere Denkaufgaben leichter, aber die Anforderungen ändern sich ja von Generation zu Generation. Deswegen, klar, ich zum Beispiel bin dann schon neidisch auf äh, Plastizität des Gehirns, wenn jetzt zum Beispiel der Lukas oder der Moritz etwas schneller hinkriegen wie ich. Das ist so. Ich bin da natürlich, ich bin in den 30ern, ich bin da natürlich neidisch und ich mag auch meinen eigenen Geschwindigkeits- und äh, Awarenessverlust. Alex, irgendwann sind ich. wir alle 60 bis 70 Jahre alt und dann gehen die Podcasts und so weiter in einem ganz normalen anderen Tempo durch. Ja, glaube ich, aber es ist, ist halt echt, es ist was, über was ich selten oder nie rede eigentlich, aber ich bemerke es. ich bemerke meinen Verfall. Ich merke, okay, pass auf, jetzt code ich da vielleicht an meinem Grafana-Board rum und mach Regex-Ausdrücke und hier und irgendwas und verliere den Faden ein paar Mal. Oder lass es sein, weil ich frustriert bin, ich komme einen Tag später auf die Lösung und denke mir, ja, fuck, früher hättest du das innerhalb von einer Stunde gelöst und nicht einen Tag warten müssen, bis es dir wieder einfällt oder bis du diesen Geistesblitz hast. Du weißt, das hättest du schneller gekonnt, scheiße. Ah, aber das merkt man ja, manchmal, wenn man so per Trial and error irgendwas gemacht hat und dann das irgendwann einen neuen so Weg so findet. Ja, das ist klar. Aber, das kommt dir immer so vor, wenn du irgendwie so in die so. Richtung machst. Aber mein wenn du diesen Gedanken häufiger hast, dann weißt du, oder wenn du dir überhaupt dessen bewusst sein kannst, erstens, das ist schon mal ein Privileg, aber wenn dir auffällt, dass die Plastizität deines Hirns abnimmt, Ne? Es ist ja zwangsläufig so Prionen und lauter Dreck und, und, und, und so weiter, du bemerkst es ja. Dann versuchst du natürlich aktiv gegenzusteuern, was du nur in einem gewissen Maß machen kannst, ist, ist logisch. Ne? Auch Stress und so weiter, klar, alles Faktoren, aber es kommt der Punkt, an dem merkt man, hey, du bist nicht mehr ganz so flott wie früher. Das passiert in deinen 30ern, da ist es noch nicht gravierend, in den 40ern wird es gravierend, <lacht> in den 50ern you don't care anymore, aber... Es ist trotzdem in den irgendwo... 40ern kommt erstmal die Midlife-Crisis, wo du es noch nicht eingestehen willst. <lacht> nee, ich es ja jetzt schon eingestanden. Komm. Theater aus. Theater <lacht> ja, aus. Alex, Alex lebt 40er mit 30. Moritz, wir bauen dem Alex irgendwann mal eine Stressmaschine. Das ist bloß ja, fast. Wer kennt den Joke noch? Äh, wir haben ihn ja. doch schon YouTube-Kanal angelegt. Ja. Eine Stressmaschine, um Stress zu messen. Sind Sie gestresst, Jen? Nee. Wow. Okay. okay. Was heißt Anti-Witze? Das ist ein Zitat aus der IT-Crowd. Also das ist nicht Anti-Witz. Ja, aber da bin ich noch mal echt enttäuscht, dass der das heißt Moritz, also du kennst das noch nicht. Der Moritz. Ja, der direkt mal ein bisschen Shaming anfangen Der trinkt hier. wahrscheinlich auch seinen Kaffee mit mich, dann ist er gar nicht mehr schwarz und lecker. Hm. Der Kich trinkt hey, seinen Kaffee mit Instant-Kaffee. Und Z Instant das Zitat hat keiner von euch beiden und erkannt, ne? Und, Kr und Krümelteepulver und noch eine Maggi-Suppe dürrein. die trinken ihren Kaffee schwarz. du, ihr zwei habt den Witz nicht verstanden. Das war ein Zitat aus Sinnlos im Weltraum. Das, das Wichtigste, das was, was ein Nerd gesehen haben muss. Ein Nerd aus den 1980ern, ja. Deswegen kommt. heißen wir Geekfreaks. Nee, warte, das, mal, ist YouTube der erst, das ist YouTube der ersten <lacht> Stunde, mein Freund. Ja, YouTube der ersten Stunde. Weißt du, wie alt ich war, als YouTube der ersten Stunde geboren wurde? Ich war drei. Also, ich war 16. YouTube der <lacht> ersten Stunde, da, wo es noch eine Dating-Plattform war. Ich war 16. Das war interessant. Da kamen dann auch die ersten Dinge auf auf YouTube. Also, die ersten interessanten Sachen, naja, nee, klar, Cardi, Vertonung, bam, bam, bam. A lot of the weed, klar. Mhm. Na, Augsburger Kokskiste. Über sowas hat man gelacht, ja. Oh. Da gab es nicht sowas äh, wie, wie Boomer, Bam, Jam, Julian. <lacht> Oder heutzutage legst du eine banana for scale daneben, dann ist das lustig nee, das ist ja schon wieder zu cool weil das ist ja oldschool, 9 Gag ähm, ja, weil so. ich habe jetzt auch, äh, wegen Moritz habe ich mir extra jetzt auch eine banana for scale ausgedruckt mm, ich wer kann, es vorgehabt, hab's nie gemacht ja. wer kann der fortschauen ähm ich bin einfach gespannt, wo die nächsten zehn Jahre hingehen. Gut, genug hier rumgenördelt, Aber trotzdem stimmt es, dass Moritz seinen instant kaffee mit instant kaffee Instant-Tee und eine Magietütensuppe trinken wird. Nee, wieso soll ich das machen? Weil du widerlich bist. Mhm. Weil wir deine Rezepte für Instant-Suppen kennen. Ja, irgendwann gibt es ein Kochbuch dazu. Ach, übrigens, ja, ja, ja. Really. das Schenk-Fui-T-Shirt Schenk ist fast fertig nächste Woche oh Stream. Oh, oh. Nächste Woche zum meine. Stream da trägst du eins, Moritz. Da ist es, noch nee, nicht, aber vielleicht. Aber im nächsten ich habe es noch ein bisschen editiert. Ich habe ein ying yang zeichen ein wenig verfremdet für Pui. <lacht> Wie hast du das gemacht? Ich erwarte, ich erwarte, wenn ich auf dem T-Shirt bin, dass ich das dann kostenlos bekomme. Ähm, ja, ja, du kriegst klar, das Spreadshirt gegen... an. Sagst, hey, das T-Shirt, da drauf bin ich, ich bin Star, ich zahle mit Insta-Followern. Mhm. Und sagen die, okay. <lacht> da sagst du, ich bin ein Star, ich möchte gerne dieses T-Shirt kostenlos haben. Ich spende euch dafür nur 20 Euro. Ja. Yeah. Und dann kriegst du ein T-Shirt in Größe Medium gratis. Hey. Da ja, passt ein halber Arm rein. Immerhin. Immerhin, er könnte es auch als Socke benutzen. True, aber dann würde es klebrig sein. Ähm, aber das, wir haben ja noch keinen Geruchs-YouTube. Noch. Meltube. Ja, mit Meta <lacht> wird es ja ganz, ganz, ganz anders. Ne? Aber eine Sache, die äh, irgendwie Zuckerberg, kleine Randnotiz, vergessen hat, wenn er Meta macht: ähm, Facebook nice. ist ein Ort für Pädophile und Arschlöcher. Und so. für diese Leute erschafft er eine VR-Umgebung. Cool. Aber weißt du was? erstmal keine schlechte Idee. Dann sind sie zumindest, mm. haben sie ihr eigenes Land. Jetzt, wo wir ja, mittlerweile gib, angekommen gib, sind. Gib dem bösen Menschen ihr eigenes Land. Wurde ja noch nie in der Geschichte versucht. Das, Ach was, wir machen aus Südkorea nicht, einfach irgendwann kann. eine Insel und dann haben wir da keine Probleme mehr mit. Ja, Südkorea, Israel, Palästina, wach, so Südkorea. Wo, es, wo es überall probiert wurde mit... mit, mit, mit ja, aber ich glaube, du hast das auch falsch verstanden. Ich habe gesagt, wir machen aus Südkorea eine Insel, mhm. dann ist ein Problem gelöst. Du wirst alles außen rum wegbomben. Also, weißt du, es ist nur Halbinsel. Mhm. ja machst Alle du noch ein bisschen nur Halbinsel. Machst du noch ein bisschen Ozean darüber. Dauert doch nicht lang, deshalb haben wir es ja. ja so, dass das jetzt äh, äh Gas, grüner Strom Ja, der ja, ist ja Ozean schon bald ja, immer da. das passiert. Genau, äh, das läuft irgendwann voll. Bald gibt es Sand mehr. Aber, aber das jetzt ist müssen das wir sowieso, ja, das liegt aber daran, dass Intel das alles in nutzlose CPUs geballert hat. Sand, Mafia, ja Beton, ganz schlimm. <lacht> Egal, nächstes Thema. Ja, aber jetzt müssen wir doch langsam mal, wo wir die für ah, 46 ja, Minuten knacken, müssen wir doch mal langsam die vierte Wand durchbrechen und mal die Zuschauer auf einiges aufmerksam machen oder zuhören. Richtig. Die können ja ihre Augen mal einfach öffnen. Und auf worauf können die sich denn jetzt konzentrieren? Was sollten die machen? Alex, hau raus! Erstmal hallo, lieber Zuhörer. Du hast diesen Podcast gefunden oder bewusst ausgewählt. Herzlichen Dank dafür, auch wenn du selber schuld bist. Freut uns, dass du so lange dabei geblieben bist oder bis hier geskippt hast. Entweder auf halber Geschwindigkeit oder zweifacher. Man weiß es nicht. Dieses Chaos wurde dir gesponsert von uns selbst und unserer Homepage thegeekfreaks.de. Wenn du mehr von diesem Zeug haben willst, kannst du das gerne wir besorgen auf entweder podcast.thegeekfreaks.de, auf thegeekfreaks.de mit entsprechenden Link oder über andere legale Wege, wie zum Beispiel Spotify, iTunes, YouTube, wo auch immer. Du findest diesen Podcast bestimmt an ganz vielen Ecken und Enden, indem du es einfach eingibst. TGF Cast Weekly. Und wenn ihr noch mehr von unserem coolen Stuff haben wollt, wie den YouTube-Videos, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, das würde irgendwie keinen Sinn ergeben, denn die Leute finden uns eigentlich auch nur über audiovisuellen Blödsinn. Aber wenn ihr noch Fragen habt und Interesse, dann könnt ihr auf der Homepage im Umfragenformular, das ganz, ganz leicht zu finden ist, in der Menüleiste Themenvorschläge senden. Aber wenn ihr Fragen habt, dann... Schreibt die doch bitte in den Discord, denn da gibt es unter Ausrufezeichen Probleme einen Thread, wo ihr ein Ticket erstellen könnt. Und da wird euch doch gerne geholfen werden und könnt ihr losschreibulieren mit allen Fragen und Dingen, die ihr so haben wollt. Unser Bot sortiert das durch und leitet das dann weiter. Wenn ihr aber nicht mit Bots reden wollt oder mit Discord-Usern direkt, sondern einfach plain oldschool seid, dann schaut doch auf forum.degeekfreaks vorbei, denn unten communityde also, beides gezogen. gibt es. Also, es gibt beides. Ne? Ich wollte nur, ich, ich hätte die andere schon noch erwähnt. Und da könnt ihr dann die Sachen fest posten, auch viel über Android. und euch austauschen mit anderen Jüngern des technischen Blödsinns. Oh, und wenn ich was vergessen habe, müssen mich die Leute jetzt anprangern oder ihr. Ich Ach. würde gern was anprangern und zwar: Du hast den Namen vergessen unseres Podcasts. Der TGF Cast Weekly, habe ich doch gesagt. Der Tech Cast. Hm. -Cast. Habe ich doch gesagt? Du hast TGF-Cast gesagt. Ah ja, den Tech, -T -T -T ah, ja, ja. tech weekly oder tech nee, Weekly oder Das ist doch das Gleiche, das findet man doch. Ah, das findet man doch besonders, weil es ja in einem Ding ist. Und ich meine, für nur die Leute, die sich das nicht auf legalem Wege beschaffen wollen, wir können ja mal eine Seatbox einrichten und dann kriegt geht. er das auch über Torrent. Ja, wenn jemand jemanden freiwillig haben, wir natürlich nicht nee, vergessen. <lacht> nur auf die der die Homepage bekommt ihr dieses File auch als lossless Flack. Flack. Flack. Lacken. Und auf Spotify bekommt ihr das direkt in eurer Spotify-Library und in der Shuffle-Funktion und wie auch immer ihr das sonst noch nutzt, halt nur im Lossy spotify podcast format Im Ugly-Format, ne? Also wenn genau. ihr es da haben wollt, könnt ihr es machen, aber ladet euch einfach die 1 ein Gigabyte große Flacke oder so, ist doch geil. <lacht> ja, wissen wir ja gerade noch nicht, wie groß die wird, die sind ja immer unterschiedlich groß, je nachdem wie viel Redeanteil und wie viel Amplitude und so weiter und Meist so fort. Ja, komm, wir hatten auch welche, die sind nur 600 Megabyte groß gewesen oder so gehabt. Vielleicht gibt's sie in Zukunft auch als WAV mal schauen. Genau, in Zukunft Warum? <lacht> tun wir es auch noch in OGG komprimieren. Das ist oh. ähnlich beschissen wie MP3. Ja, dann machen, wir's, machen wir gleich MP3. Naja, ne, also dann würde ich gleich MP2 machen. MP4. MP2. Gibt es nämlich auch noch als Audioformat. Ist nicht mp 2 sondern MP2? Egal, aber da wollen wir nicht weiter drauf raus. Alex, wir machen einfach MVP. nur einzelne JPEG-Dateien, die kannst du dir einfach runterladen und durchklicken und da oh. sind dann immer einfach so, das kannst du dann zusammenhängen und das wird dann irgendwie rekordiert über irgendeinen so QR-Code-Reader, den du benutzen kannst. Das ist die Soundwave, die musst du dann abmalen. Ja, ein, ja, einfach so als qr codes und so weiter, dann kannst du dann mit deinem QR-Reader einfach interpretieren lassen. Und für alle, die traurig nostalgisch sind da draußen, die nicht wissen, was sie tun sollen und flüchten sich, in alte Familiaritäten, wie zum Beispiel Windows Millennium, für die wird es das Ganze als WMA geben. Oha. Oh nein, jetzt muss ich einen WMA-Fall kompilen und hochladen. Danke, Alex. Immer gerne. Und ein extra Feed dafür anlegen. Yes. Nur ja, für die hätte dieser herrenenttäuschung würde ich sagen, <lacht> verabschieden wir uns dann jetzt aber wirklich aus dem Podcast. Leute, wollt ihr euch noch verabschieden? Wenn nicht, dann würde ich sagen, bis dahin haut herein und Aus diesem audio rein ins nächste video